Ja, wir sind die börtliche Bauaufsicht hier in Smart City. Wir sind direkt vor Ort für die Ausführung zuständig. Die Baustelle Smart City ist aufgeteilt in zwei Baulose. Das Baulose SC01 hat im Juli begonnen und endet schon mit 5. September 2020. Das Baulose SC02 befindet sich da jetzt auf Ort, wo wir jetzt da stehen. Das endet im Mai 2022. Die jetzigen Arbeiten belaufen sich hauptsächlich auf dem großen Leitungsbau. Es werden Bestandsleitungen rückgebaut, neue Leitungen verlegt, versetzt und ja, im SC01 sind wir derzeit auch hauptsächlich im Leitungsbau beschäftigt. Der große Erdbau für die Impedanzplatte, die nächste Woche dann betoniert wird, ist voll im Zeitplan.